Seit Jahrzehnten gehen Kriege übers Land Und immer wieder unter Unterforschung, Vorwand Wie viel Menschen leben aufs Spiel gesetzt Durch Medienlügen aufgestachelt, aufgehetzt Wir wollen keinen Krieg Stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt Völker Europas verweigern diesen Krieg Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Durch Medienberichte falsch gesetzt wird auch heute wieder zum Krieg gegen Russland, gegen China und den Iran Treiben sie die Völker in den Toten ihrem Wahn Wir wollen kein Verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt Niemals sind wir in den Krieg Verweigern Krieg Und. No. No.